Hallo alle miteinander Nun haben sich ein paar Strudel aufgetan. Hier, das war jetzt noch im Januar gewesen Das war der einzige Strudel, den ich da hatte Das ist eine Spitzhornschnecke Die habe ich aus dem, aus dem Garten, aus dem Gartenteich rausgefischt im, Im Herbst noch Und habe sie zusammen mit ihrem Kollegen Also ich habe eigentlich zwei Spitzhornschnecken geholt habe sie zusammen mit ihrem Kollegen in ein kleines Becken, das war ein Katzenklo früher gewesen, habe es als ähm, Aquarium umgebaut, ein paar Steine reingetan und da habe ich die erstmal die ersten zwei, drei Monate gelassen. Ja, der Kollege hier hat überlebt von den beiden. Der ähm, erste Kollege, die erste Schnecke, die ich stand dann eines Tages rücklinks im Sand und war ganz hellbraun gewesen, ist so langsam nach vorne rausgekrochen aus ihrem Haus. Und die zweite, ja, war da, da, da drin gewesen. Als ich das dann gesehen habe, habe ich ganz, ganz schnell das große Aquarium hier aufgebaut, das ein bisschen mehr Platz hat, ein bisschen mehr Licht, ein paar frische Pflanzen und so. Und dann habe ich gar nicht schlecht geguckt, dass in dem alten Katzenklo ein Haufen Jungschnecken gewesen sind. Na, also haben die, bevor die eine da gestorben ist, nochmal Babys gemacht. Und die Jungschnecken habe ich dann in das große Aquarium hier reingesetzt und habe jetzt somit ein aquasnailsick system Ist das richtig? Wenn Aquaponik, also Aqua für Wasser und Ponik für Fische steht, dann müsste ja aquasnailsick system mit Schnecken sein. Ja, ne, oben drüber dann die Seramisbehälter mit den jeweiligen äh, Pflänzchen. Und hier seht ihr jetzt schon, dass... Ähm, auch diese eine Schnecke noch Laich hatte sozusagen und den Laich hier in dem großen Aquarium abgesetzt hat das heißt da werden ganz ganz viele kleine Schnecken draus werden ja, Ende letzten Jahres hat Bioponic Schiller mir eine Nachricht geschrieben dass ich mich mal melden sollte daraufhin habe ich auf ihren Kanal geguckt und war ganz begeistert gewesen was sie da aufgezogen haben, sie haben es dann noch mit Aquaponik gemacht, also mit Fischen und etwas viel viel größer als ich hier. Aber was dazu alles gewachsen ist in diesem großen Seramis-Zeug, Seramis-Markenname, also Tongranulat, ne, großen Playton, das hat mich dann schon verblüfft. Na, ähm das wird hier immer gefüttert, ab und zu, vor ein paar Tagen haben sie ein Stückel Banane bekommen, irgendwas, was, was leicht zu essen ist oder irgendwelche Blätter, die nicht zu so hart sind. Und ja, dann fressen die das und kacken das Wasser voll. Das vollgekackte nitratreiche Wasser geht hier hinten durch die Pumpe, die ihr da seht. Hier hoch auf die Steine, dann wird sie ein bisschen verwirbelt, dass wieder ein bisschen Sauerstoff und so reinkommt, dass es ein bisschen aufenergetisiert wird. Ja, und hier drin haben wir momentan Radieschen. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. So tief ist es gar nicht. Ich meine, die Radieschen, die müssen ja schon ein bisschen in den Boden rein. Ich bin mal gespannt, ob es was wird oder nicht. Und als Lichtquelle haben wir hier zwei von diesen Vollspektrum-LED-Lampen, die es momentan für ein Apple und ein Ei von unseren chinesischen Freunden gibt. Freunden, Kameraden, Kollegen, Mitmenschen. Ja, Schwarmbewusstsein. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? ja jetzt toi toi toi. Jetzt müssten wir doch halbwegs drauf bekommen. Wo bist du denn, Kollege? Da ist er, der Kollege. Der Kollege Schnürschuh Der sieht jetzt wirklich eins zu eins aus wie gary von der Form her. Also wie so eine. Ja wirklich eins zu eins wie gary kann man fast sagen. Mal gucken, ob er sich von der Seite noch zeigen möchte. Ja, wir warten mal noch ein bisschen ab. Ich kann euch ja dabei noch mal die stinknormalen Spitzhornschnecken zeigen. Ja, die andere hat überlebt und ganz viele Babys haben sie ja gemacht. Ne? Von daher, ja, wird schon passen. Mama Natur. Ja, hier, das ist das ist auch ein, ein Kindlein. Das ist echt extrem. Also ich bin verblüfft, wie schnell die wachsen. Ne, das war jetzt, so, seit wann habe ich die... Also die hier dürfte jetzt nicht älter als zwei Monate sein. Ja, älter als zwei Monate ist die noch nicht. Und dafür ist die schon ganz schön groß, muss ich sagen. Ah, jetzt, jetzt hat sich Gary mal von der Seite gezeigt. Hallo, willkommen. Komm mal ein bisschen mehr in die Sonne hier. Ein bisschen mehr ans Licht. Aber da ist er jedenfalls. Seht ihr den da hinten? Was ist denn das für eine Schnecke jetzt? Kann das sein, dass eine von diesen spitzhornschnecken eiern zu sowas geworden ist? Oder. Weil. Die ganzen, die ganzen Totenmuscheln, die hier drin liegen, ne, die habe ich jetzt bestimmt. Ich weiß nicht, seit wann ich die habe. Vier, fünf Jahre habe die irgendwo mal bekommen, die Hand gedrückt bekommen. Und die haben vier, fünf Jahre kein Wasser gesehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da so ein kleines Wasserschnecken-Ei die ganze Zeit ohne Wasser überlebt. Vor allem ist ja nur eine. Es sind ja nicht mehrere, also bis jetzt. Und das ist schon komisch. Und die ist auch irgendwie viel schneller und irgendwie nur auf dem Grund unterwegs. Die habe ich bis jetzt nur hier unten gefunden. Die anderen, die sind ja irgendwie Lungenatmer und müssen ab und zu mal an der Oberfläche, um da Luft zu holen. Das habe ich bei der hier bis jetzt noch nicht mitbekommen. Das ist wie so ein Posthorn, sieht die aus. Und halt im Verhältnis zu den anderen übelst lange Fühler. Ich bin mir jetzt absolut nicht sicher, wo das herkommen soll. Das Wasser, was ich hierfür genommen habe, ist aus der Leitung. Und als ich meine zwei Schnecken aus dem Garten her transportiert habe, da hatte ich die in so einem Gurkenglas drin gehabt. Gut, da waren, da waren noch ein paar Wasserflöhe und sowas mit drin, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich da so ein... So ein Ei mit erwischt. Vor allem im, im, im Garten habe ich auch nicht solche Schnecken hier im Teich drin. Da ich, also die habe ich noch nie gesehen. Muss ich jetzt mal so sagen hier. Haha, <lacht> jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen, wo die wahrscheinlich her sein könnte. Ich war in der Zuhandlung gewesen und habe mir diese Pflänzchen hier geholt. Das waren eigentlich... <lacht> Nur zwei Pflänzchen, die habe ich dann auseinandergerufen, habe mehrere draus gemacht. Und ich glaube, in dem Aquarium waren auch solche Schnecken drin gewesen. Na, ja, das fetzt. Da habe ich jetzt also über die Pflanzen so ein kleines Schneckenei mitbekommen und habe jetzt kostenlos sozusagen dazu eine richtige Wasserschnecke bekommen. Das fetzt. Also was heißt richtige Wasserschnecke? Ne? Ich bin mal gespannt, ob die auch mal an die Wasseroberfläche muss und atmen muss, wie ihre anderen Kollegen. Aber, puh, puh, Glück gehabt. Also, wir haben hier nichts mutiert. Ja? Da ist also hm, alles ganz normal. Das Total krass. Ich zeig's dir gleich, Tari. Nee, hier hat eine Schnecke einfach so. Im Grashalm aufgestellt, die, die ist drüber geglitten und, und dann hat sich der Grashalm aufgestellt. Guck mal hier unten. Jetzt klettert es am wieder gerade runter. Ja, der hat ich? die ganze Zeit gelegen, hier bei der Ecke. Und oh, na eben, oh Gas. Die hat vorhin, wo ich also. kam, hat die oben auf der Spitze gestanden. Nur, ja, und jetzt geht hinten der Grashalm auch wieder runter. Ohne naja, weil sie halt über, über die Mitte, halt wo das balance halt weg ist. Ja, aber die musste ja dann... Ich was hatten nicht. die dort auf, Was ist denn das, was da noch dran ist? Unten dran, dieses... Was Kacke voll ist da? Also das ist eigentlich ein Grashain. Ja, unter dem Grashain. Siehst du das nicht? Mit Ceramis. Nein, guck doch mal hin, Dursten. Ich sehe das wieder nicht. Guck doch mal hin. Ich kann nicht sein, dass du das nicht siehst. Guck mal mit den Augen nicht auf der Kamera. Ja, guck doch mal, es weg ist. Ist da was Lebendes, oder was? Mensch, du, ich frage. Ja, das ist ein Wenn ich dich frage, was das ist, brauchst du mich doch nicht zurückfragen, das ist, was das ist. Das ist ein Blatt. Die sind alle nach unten abgegangen. Guck mal, da hinten, der Kumpel, der ist jetzt auch voll am Ground-Surfing hier. und jetzt geht und er... Und da hat eine kleine Nase. <lacht> <lacht> oh krass, Oh krass, Oh krass, guck mal. Der da hinten macht voll die Action, also der fliegt, der fliegt. Fliege jetzt liegt der Grashalm wieder unten dort. Aber der da hinten ist auch voll geil interessant. Guck dir den mal an, der hängt jetzt nur mit einem Dings und mit Alzheimer Muskelkraft so ein die Bogen machen und der hängt der Stadt das Haus übelst ab. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, da ist er. Der hat ja voll den großen Mund, Alter. Ach, die sind so geil. Guck mal hier unten, die anderen zwei sind auch nach unten abgewandert. Die sind alle wieder unten. Die treffen sich wahrscheinlich auch im Zimmer wieder alle unten. Die gehen gemeinsam mal hoch Luft holen und dann kommen sie alle wieder runter und ja, gehen spielen. Ja, die hier auch. Die machen auch so mehr so in Schwärmen nach oben und die alten setzen sich gerade nach unten ab. Was macht sein Gary eigentlich? Wo das ist der denn? Das ist bestimmt in seiner Hütte. Ja, genau, in seiner Hütte ist er. Wo ist denn seine Hütte? Seine Hütte ist da hinten das Revier. Hinter den, den Blumentöpfen Auf der weißen... Hier auf der runden weißen... Ah, da ja, genau dazwischen. Sieh Sind sind eine, das eine Bohne gerade. So eine Kidneybohne, die schon ein bisschen braun geworden ist und nicht mehr lindern. Crazy diese Schnecken. Viel mehr Action als man denkt. Und schnell sind die, kommst du oft nicht hinterher. Hm. Oh, hier, hier oben sind schon Schnecken. Guck mal, hier oben sind Schnecken, die leiden Baby, nee, die lebt noch. Nee, die, tut die schwimmt auch. einfach so an der Wasseroberfläche. Guck mal an. Geil, die saugt sich an der Wasseroberfläche fest. Ja. Ey, geil, das ist ja mal genial. Guck dir das an. Krass, die tut so, als wäre oben drauf ein Deckel drauf. Okay. Ja. Und, und dann, dann, dann oh, klettert sie vorwärts. Das ist so das heftig. Hast du schon mal, hast du Schiss, dass die mal hier unten. Na, das ist das Maximalste. Bis hierhin ungefähr kommen sie. Ja? Raus. Ja. Da hängen schon ab und zu mal welche. Dann gehen sie auch wieder zurück hängt okay, auch gerade einer in, in der luft. das machen sie schon ab und zu mal. ja und die tun irgendwie auf der, auf der oberfläche diese algen äh, wegessen. so dann jetzt am ende noch mal kurz schluss die grobe funktionsweise dessen. diese vier lampen die ihr hier jetzt seht, die werden normalerweise also jetzt wenn ich da bin und kontrolle drüber habe läuft es über strom ja? netzstrom das sind es am allerhellsten und da ziehen diese vier lampen die normalerweise mit 8 watt angegeben sind über eine rmf schaltung mehrere rmf schaltungen das ist so gewachsen 16,5 watt ja? also von der leuchtstärke her geht es vielleicht noch ein Tick heller, wenn sie original angesteuert werden mit den Netzteilen, die da eingebaut sind. Das sind so 8 Watt Vollspektrumlampen mit sieben verschiedenen LEDs, wo Infrarot mit dabei ist und UV mit dabei ist. Alles, was eine Pflanze so braucht. Ja, was dann noch ganz wichtig ist, ist, wenn man es zu Hause eben macht, ne, vor allem im Winter, wenn die Luftfeuchte ziemlich trocken ist, dass man so ein kleines Zelt drumherum bastelt, dass die Luftfeuchte hier drin bleibt, dann geht es schon halbwegs diese radieschen sind jetzt hier hinten die sind jetzt ein monat alt ungefähr ja, drei vier wochen könnte es schon sein ja, ein monat nicht ganz drei wochen ja ungefähr und machen sich bis jetzt ganz gut toi toi toi die kühlbox ist auch gleich mit angeklemmt worden. müsst ihr zu hause nicht machen aber wenn ihr eine kühlbox habt und ähm, das Becken irgendwo aufstellen wollt, wo nonstop so um die 20 Grad Celsius sind oder auch unter 20 Grad Celsius, zwischen 10 und 18 Grad Celsius, dann könnt ihr das ganze Becken als Kühlung noch mit verwenden. Bei mir wird jetzt hier oben das Peltier-Element mitgekühlt. Ne, jedes Mal, wenn praktisch, ist auch an der Zeitschaltuhr angeschlossen, wenn das Peltier-Element hier angeht, da habe ich jetzt keinen lauten Lüfter mehr, sondern da geht hier einfach nur die Pumpe. Was mir Wasser durch den, durch den Kühler pumpt und ähm, nimmt dann praktisch das warme Wasser ab. Was auf der heißen Seite des Peltier elements entsteht. Auf der anderen Seite ist es schön kühl. Habe ich hier einen Kühlschrank. Und das Ganze zieht mich momentan hier 23 Watt zusätzlich. Ne, ist auch nicht nonstop an. Mal 10 Minuten an, mal 10 Minuten aus. Reicht das hier drin, die konstante Temperatur bei 11 Grad, 10 Grad. ist. Ne? Reicht für mich. Ja, das dazu... Dann hier ist eine weiße LED, eine kaltweiße LED und ein paar blaue LEDs mit reingekommen. Und jedes Mal, wenn der Lüfter mit angeht, geht auch hier vorne diese, diese andere LED mit an, wo noch ein bisschen rote LEDs mit drin sind. Da habe ich halt ein bisschen rumprobiert. Da habe ich hier mal diesen vierer Battery Switch aufgebaut, ne, wo dann immer mit so einem febräst dufterfrischer war das gewesen ja, den kann man so hier umbauen hinten den stufenschalter ran und hier vorne ähm, tja, kannst du jetzt schalten ohne dass mir ich, ich drehe dich einfach mal so weiter So, die nächste stufe ja und dann werden die batterien der reihe nach alle halbe stunde durchgeschalten und in reihe werden sie geladen mit einem 1,5 watt netzteil was nonstop am strom hängt ja also die stromkosten dafür die sind bei mir was pumpe betrifft und zeitschaltuhr bei ach nee, die, die pumpe sorry, die pumpe die läuft bei mir von, von zwei dieser allown hier drüben ist auch nicht nonstop an ist nur einmal am tag eine stunde an und das reichte aus also äh, pumpe und äh, das solar habe ich äh, Quatsch, das licht habe ich hauptsächlich auf solar umgebaut und die ganze steuerungstechnik was die Zeitschaltuhren betrifft und so das habe ich aufs netz geklemmt das zieht nonstop 3,5 watt insgesamt die steuerung und das laden der batterien die mir dieses licht fürs aquarium machen und ähm, in der nacht Kostet mich dann nämlich gar nichts, auch wenn das eigentlich dreieinhalb Watt zieht, <lacht> weil ich nachts über sonst nichts weiter an habe an Strom und das Ding mit den Stromzählern, Stromzähler drehen sich zwar ähm, manchmal öfters als sie müssten, in bestimmten Stellen, äh, also in bestimmten Situationen drehen sie sich aber auch manchmal weniger als sie müssten. Und weniger drehen sie sich dann, wenn man weniger als 10 Watt rauszieht. Dann sind die meisten Zähler nämlich so eingestellt, dass ähm, wenn, dieses, wenn, die, wenn diese rote Anzeige hä, über diesen Schnapppunkt drüber macht, über diese Rücklaufsperre, ähm, dann kommt die manchmal sogar gar nicht äh, drüber. Na, dann kann, könnte man dann stundenlang, bei mir ist es jetzt so, dass ich stundenlang dann 6 Watt ziehen kann, ohne dass die... Unten mitläuft. Das sind natürlich nur Peanuts und Pfennige, das macht das Kraut nicht fett, aber allein fürs Gewissen ist es gut zu wissen, würde ich sagen. Das kann ich euch noch mal zeigen, wie es aussieht, wenn ich das mit der Solarbatterie betreibe. Das hier ist eine 150 Volt Solarbank, die mit solchen Solarpanels hier geladen wird und ja, das ist eigentlich viel zu kompliziert, das ist so gewachsen, ne? das geht bestimmt auch noch viel einfacher äh, ich saß halt nochmal, ihr könnt jetzt eigentlich das Video schon abklemmen, nur für die, die es jetzt wirklich noch interessiert also meine Solarpanels, ähm, hier drüben die respektive, die 150 Volt liefern, die zwei in Reihe laden mir mit einem Rmf, der hier hinten so schön leuchtet, diese Bank mit 150 Volt, diese Bank wiederum diese 150 Volt über eine Entstörung, die mit der Calvin gebastelt hat. Danke, danke, danke nochmal. Auf den ersten ReMF Charger. Der erste ReMF Charger ist mit drei Netzteilen versehen aus diesen Lampen, die da drüben leuchten. Das sind 28 Volt-Netzteile. Doch, die habe ich alle in Reihe geschaltet, dass es so auf 70 Volt ungefähr kommt. so Diese 70 Volt gehen jetzt in diesen anderen ReMF-Charger rein. Mit hier ganz, ganz vielen, vielen Windungen. Und davon geht es, geht es, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Ach ja, und mit dem RMF-Charger geht es in diesen Batterieblock rein. Das ist zwar auch noch ein RMF-Charger für den Batterieblock, also der Batterieblock, der hat jetzt zwei RMF-Charger dran. Einmal ist der RMF-Charger hier von diesem kleinen Panel, 70 Volt Panel, 70, 80 Volt Panel. Das alleine hat aber nicht gereicht, dass die Lampen am Tag 12 Stunden durchleuchten, also musste ich den Pack noch mit dazu nehmen. Ähm, ja, da bekommt jetzt praktisch zweimal Spannung. Einmal von dem und einmal von dem ReMF, Solar-ReMF. Und es geht weiter. Der 70 Volt Block, 80 Volt Block, ja, doch 66 Volt hat er jetzt ungefähr. Der geht... Ja, Immer schön mit Sicherungen gemacht. Ich habe überall Sicherungen eingebaut, also keine Sorge. Ne? Die sind auch klein genug ausgelegt. Da mache ich mir schon Gedanken, weil sowas im Kurzschluss hier bei den Leitungen ist. Muss nicht sein. Das brennt dann wirklich. Ähm, der Batterieblock, der geht dann über diesen Re-EMF. Nehmen wir 10 Grad über 100 Megahertz. Das habe ich eigentlich als Ampermeter umgebaut. Ne? Da habe ich so immer halbwegs im Blick wie die Ampere gehen, ja, kann man dann schön einstellen und der hängt jetzt endlich direkt an den LEDs dran. Also habe ich hier wie viel? Ein Rmf, 2 Rmf, drei Rmf, die auf alle Fälle dazwischen hängen. Ja. Also es schaukelt hier hin und her und am Ende ziehen die Lampen 16 Watt. Ja, und die 16 Watt ziehe ich hier, die messe ich hier am Eingang. Also... Ja, ich erwarte nicht, dass das irgendjemand nachbaut. Wie gesagt, das ist gewachsen. Mal gucken, was wir für Erkenntnisse daraus gewinnen. Aber ja, mir gefällt es ganz gut, nur mit 16 Watt bei vollem Betrieb die Lampen leuchten zu lassen. Und jetzt ähm, es ist es ja Batteriebetrieb, jetzt sind sie noch ein bisschen geringer. Aber trotzdem ausreichend. Ja, habe ich das Wichtigste euch jetzt mitgeteilt? Hm, ich denke schon. Doch, ich denke schon. Als denn. Bis später.